Wo macht der Rausch am meisten Spaß? <lacht> es ist ein bisschen eine dekadente Frage, könnte man sagen, aber... Also wenn man zum Beispiel Crystal-Dokus googelt, dann ist ja... Das hat ja nichts mit der Realität ja, zu ja. tun. So. Ich habe gerade Post vom Steuerberater bekommen und der meint, dass ich voraussichtlich an die 15.000 Euro an Steuern nachzahlen muss. Hm. Dieses grandiose Interview wird unterstützt vom Fantasy-RPG Raid Shadow Legends. Raid hat noch immer mehr als 15 Millionen Spieler und über 400 individualisierbare Champions, zum Beispiel diese sexy Lady hier. Wenn ihr sie im Spiel seht, sagt ihr, ich bin Single. Und wenn ihr den Dude hier seht, Sagt ihm, ich werde sein Geld bis spätestens Montag haben. Man kann im Spiel so viele unterschiedliche Dinge machen. Im Portal Charaktere beschwören, in der Taverne Champions verbessern und opfern, in der Arena gegen andere Spieler fighten, in der Kampagne EP für deine Charaktere sammeln, in den Dungeons gegen heftige Bosse kämpfen, um Artefakte zu gewinnen, die deine Charaktere stärken können. Also im Grunde hat man im Game mehr Möglichkeiten als im echten Leben, denn im echten Leben hat man im Grunde nur die Wahl zwischen upsi Pallenshow. show und eine Maß Bier mit Pressack zu trinken. Schon als erste Breckerl da wischt. Mmh. und gleichzeitig Brotzeit machen. Was ich an dem Spiel am meisten mag, ist dieses geile, befriedigende Gefühl, wenn man einen Kampf gewonnen hat. Und mein Dopaminhaushalt darauf trainiert wird, diese Siege zu craven. Das ist wahrscheinlich auch das, was dieser Typ hier am meisten an dem Game mag. Sensation. Das Geile ist, dass ihr das Game jetzt auch auf Mac und PC spielen könnt. Da das Spiel geräteübergreifend ist, könnt ihr mit einem Account auf allen Geräten spielen. Natürlich nur auf Geräten, auf denen das Spiel auch spielbar ist. Die Grafik auf der PC-Version ist spitze und das Spiel läuft sogar flüssiger als Onkel Olaf mit einem Beinödem. Ödeme sind Wassereinlagerungen, also läuft man mit Ödem sehr flüssig. Checkt ihr? Er hat ne dem. Und ja, das Spiel ist immer noch kostenlos. Du findest mich im Spiel unter dem Nick OpenMind3000. Wenn du schnell genug bist, kannst du meinem Clan beitreten. Worauf wart ihr noch? Gehe zur Videobeschreibung, klicke auf die speziellen Links und erhalte 50.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des New Player Programms, um deine Reise zu beginnen. Viel Glück und wir sehen uns dort. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleines Interview mit der Nadira, die äh, sehr viele... Äh, Drogenerfahrungen gemacht habe, die ich nicht gemacht habe. Äh, kann, kannst du eine kurze Zusammenfassung von, der, von deiner Suchtkarriere geben? Äh, ja, ich habe halt mich mit 14 in einen heroinabhängigen jungen Mann verliebt. Der war damals 21. Und ja, dadurch kam ich halt in die Szene rein und war dann Insgesamt fünf Jahre Crystal Meth abhängig. Mhm. Du hast dann Heroin konsumiert, du hast Meth konsumiert. Wusstest du vorher was über die Drogen? Weil jetzt heute so, Meth, das ist ja quasi das Aushängeschild ja. für Drogen sind böse. Wusstest du irgendwas über die Droge? Ähm, also ich, war, ich weiß nicht, ich war 14 Jahre alt und ich glaube, ich habe auch noch nicht so viel darüber nachgedacht. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, wo ich das erste... Also ich habe nicht zuerst Crystal genommen oder so, bei mir ging es mit Heroin los. Genau. Und ich weiß noch genau, wo ich die Nase so vor mir liegen hatte, dachte ich schon so, krass, das ist ein heftiger Moment. Und ich mhm. habe mich halt selber auch in den Spiegel so gesehen und es war auf jeden Fall ein sehr einschlagender Moment so für mich. Mhm. Also ich habe nicht so wirklich viel darüber nachgedacht, ja. ich habe mich auch nicht wirklich darüber informiert. Nicht so vorausgeschaut, so, oh ja, das könnte die erste Kettenreaktion, ja. der, der erste Anfang einer Kettenreaktion sein. Ja, inzwischen bist du ja runtergekommen von dem Ganzen. Ähm und mich fragen immer sehr häufig Leute so, äh, ja, mein Bruder ist abhängig, mein Freund ist abhängig von der und der Droge. Und dann wollen die immer Tipps von mir, wa was die da am besten machen. Und ich finde es immer sehr schwere, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Süchtige, du kannst sie nicht zwingen, dass sie deine Hilfe annehmen. So, du, ich helfe dir jetzt so. Und dass das eine der schwierigsten Sachen ist. Aber hast du irgendwie so einen Next Level Tipp, der darüber hinausgeht? Wie kannst du die Leute dazu bringen, dass sie deine Hilfe wollen? Gibt's da irgendwas? Also, ich, auf jeden Fall, die, die größte und wichtigste Regel ist eigentlich, also man darf niemanden dazu irgendwas zwingen. Mhm. Weil ich kenne auch, kenn auch Menschen, die waren als Jugendlicher in Therapie, wurden gezwungen dazu, also richtig Zwangstherapie halt. Und die haben sich dann geschworen, ich werde das nie wieder machen. Und das finde ich halt fatal, dass man, wenn man später vielleicht dann dazu bereit ist, das zu machen, dass man dann durch schlechte Erfahrungen dann das nicht mehr machen ah, kann. Ja. Und ähm, ich glaube sowieso auch in Therapie hat es halt ganz viel damit zu tun, dass man sich entscheidet, clean zu werden. Also das ist die Voraussetzung dafür. Und wenn man sich selber selbstständig nicht dazu entscheidet, dann bringt es halt an sich nichts, weil es geht halt um dich selber, um deine mhm. Person. Ähm, ja, und ich würde, also ich persönlich, wenn, wenn ich Menschen in meinem Umkreis habe, die irgendwie abhängig sind, dann versuche ich das erstmal zu beobachten und zu gucken, okay, ich habe auch das Vertrauen in die Menschen, dass die vielleicht auch mich, auf mich zukommen, wenn, wenn die irgendwie Hilfe brauchen oder bereit sind, irgendwie darüber zu sprechen. Ähm, und man kann vielleicht das auch mal ansprechen, so von wegen, ich mache mir Sorgen hm. oder was auch immer, aber ich würde da nicht so viel Druck reingehen. Ja, weil, aber, ja, ja. Sorry. Okay, kommen wir noch zu zwei Punkten. Erst zu, zu, zur Ursache. Du bist abhängig geworden und kannst du rückblickend irgendwie sagen, was da Faktoren waren? Würdest du sagen, es war bei dir nur die Substanz? Oder oft sagt man ja, häufig werden Menschen süchtig, die irgendwie so quasi eine schwierige Zeit haben. Hattest du eine schwierige Zeit, als das passiert ist? Oder war es quasi wirklich nur die Substanz, die so, sich so gut angefühlt hat, die dich trainiert hat, dass du das immer wieder willst? Ähm, Also... Ich glaube, die schwierige Zeit kam mit der Drogenszene. Also ich war ja nicht von Anfang an äh, mhm. abhängig und ich mhm. habe ja in der Drogenszene ganz viele schlimme Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich glaube, das hat es halt auch auf jeden Fall äh, ja. schneller vorangebracht, meine, meine Sucht so mhm. an sich. Um, also so, Beispiel hat sich ein Kumpel von mir umgebracht und so Sachen. Okay, und, das ja. und das und das dann automatisch wieder. Ja und der halt äh, in der Drogenszene drin war, also ich meine, dann hat man natürlich auch mit ganz anderen Menschen zu tun. Mhm, mh. ähm, aber ich würde jetzt nicht so, zum Beispiel, man, man sagt ja auch über viele, dass die irgendwie ein schwieriges Ki äh, Elternhaus hatten und so weiter. Mhm. Also ich, natürlich hat meine Kindheit mich zu dem gemacht, was ich heute bin so, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin behütet aufgewachsen. Mhm, ich habe also, keine traumatischen Erlebnisse, okay, die, die jetzt ausschlaggebend waren dafür. Ja. Und ja, ich habe halt mobbing erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde jetzt nichts, das ist was im Vergleich zu anderen Menschen mhm. ja. irgendwie den du, Unterschied machen würde. Ja. Das heißt, du, weil das heißt, du wolltest jetzt nie so, du hast nie angefangen, Drogen zu nehmen, um dich zu betäuben und sowas. Äh, nee, angefangen habe ich das nicht. Ja. Ich Neugierde ja, äh, genau, ich angefangen. genau ja. Neugierde. Okay. Ähm, was würdest du sagen, ist einer der größten Missverständnisse über Sucht oder? Oha! <lacht> das ist eine gute Frage. Die größten Missverständnisse über sucht das ist eine voll die gute Frage. Da muss ich noch drüber nachdenken. Ich finde, es ist voll viel. Ja, also ich denke mir das nämlich, weil, weil die Leute mal, haben, glaube ich, völlig falsches Bild ja, Kopf, so Also erstmal an sich, das ist, äh, als, als würde man Menschen in zwei Kategorien teilen mhm. Die einen sind süchtig und die anderen sind mhm. nicht süchtig. Das, das, das würde ich mhm. überhaupt nicht behaupten, weil mhm. ich kenne fast keinen Menschen, wo ich nicht irgendwas sehe, dass der das irgendwie süchtig ist. Mhm. Ne? Weil man kann ja nicht... Es geht ja auch über Drogen hinaus oder über Sachen, die du konsumierst. es ist ja auch Beziehungssucht oder was auch immer. Es gibt genau, ja alles ja. Mögliche. Ja, ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass auch ein sehr großes Missverständnis über Sucht ist, dass viele Leute irgendwie so denken, dass sie wissen, wann sie süchtig sind. So quasi, dass, dass, mhm. dass sie so denken, ah, ich ja. werde ja nicht süchtig, weil es irgendwie so Gefühl ist, so was, plötzlich so zick, jetzt ja, bin ich ja. süchtig. So, es ist so ein schleichender Prozess, oder? Und ich mein, allein, wenn oder gab es bei dir den Moment so? Oh! Nee. Ja. Also ich hab, ich war schon längst süchtig und habe mir Gedanken darüber gemacht, ob ich süchtig bin. Und ich habe ja, ja. irgendwelche gerade gefragt, genau. wann sie merken, dass sie süchtig sind. Ja. Und ich meine, allein wenn du <lacht> dir schon die Frage stellst, ob ja. du süchtig bist, dann ist schon irgendwas nicht richtig so, weißt du? Also, oder irgendwas ja. stimmt dann schon nicht. Ja, ja, ja. So, das, äh, äh. das ist immer so, weil ich man, man wiegt sich da, denke ich, viel länger in Sicherheit. Mm. Wo man schon längst nicht mehr in Sicherheit ja, ist. Ja, ja. Als würde man auf der Straße stehen, Laster kommt auf einen zu und dann sagt man ja, der Laster ist ja noch nicht hier, also kann ich ja hier noch stehen bleiben. Aber <lacht> oh, jetzt mit vollgas auf die. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, und, und, dann, und dann klebst du irgendwann an der, an der Windschutzscheibe vom Laster und dann so. <lacht> <lacht> das ist, kann sein, dass es zu spät ist. <lacht> <lacht> also würdest du sagen, Meth ist auch das, was am meisten Glückgefühle aus, Glücksgefühle in dir auslöst oder ist Heroin da besser oder was löst am meisten? Glück? Wo macht der Rausch? am meisten Spaß. <lacht> es ist ein bisschen eine dekadente Frage, könnte man sagen, aber ähm, also ich finde das schwierig zu sagen, weil ich finde zum Beispiel Heroin und Crystal sind sowas von unterschiedlich vom mhm. Gefühl her, völligst unterschiedlich. Mhm. Das ist wie wenn ich keine Ahnung. Beruhigungstee mit äh, Kaffee ver vergleiche, so weißt du, das ist äh, also jetzt ja, ja, ja, ganz genau, so genau, runtergebrochen, ja, ja, ja. weil es ist komplett unterschiedlich. So, so könnte man sagen, dass es Geschmackssache ist. So, manche finden Heroin besser, manche, manche. Ja, mit und, so und, und so. es ist halt so, je nachdem, was du dir von, von der Droge erhoffst, also so bei Heroin ist es halt eher so, du, du, du ballerst dich so weg und bist so voll, so, du bist so ein kleiner Kuschelbär, mhm, so. Der, yeah. So dann so da ein kleiner, süßer mehr. So. Ja, und so, <lacht> und so da ist so, so, so die Liebe, so spürt, ja auch nicht mal philosophiert, sondern einfach nur so eins ist mit dem Bett so, ne? Und bei Crystal bist du so, hui, ich flieg durch die so weißt du? Und ich bin der Größte und das auch immer. Mhm. Und ich meine, es ist natürlich auch wieder so ein Ding, wenn man abhängig ist, ist es wieder was ganz anderes, wenn man die Sachen konsumiert. Ja, oder? ja, weil, weil dann ist es ja oft nur, Prozess sich wieder normal zu fühlen und die Entzugserscheinungen ja. zu bekämpfen. So. Ja, und äh, gerade bei Crystal wird man halt auch irgendwann, man ist so super. Am Anfang ist es so alles, so kannst du auch noch lachen und bist so total glücklich und wui, ist also geil und ich kann ja. so mich mit ja. den Leuten unterhalten. Und später ist man halt so voll paranoid und denkt so: Scheiße, sitzt du irgendwie ja. in der Ecke von deinem Zimmer und denkst, keine Ahnung, dass ich zehn Leute beobachte. Ja. Hast du eine Meinung zur Drogenpolitik? Ähm, äh, weil nee. du hast ja ein eigenes live das dass quasi wegen des Verbots kriegt man nur gestreckte Sachen. Ist das schon ein Grund für dich, dass man ähm, sagt, dass man da was liberalisieren kann, könnte? Oder hast du an dir gemerkt ja. auch, dass, dass das Verbot dich an nichts abgehalten hat? Wie ist da äh, Einschätzung? Also ich bin äh, zwiegespalten. Ähm, also ich finde... Die Frau Mortler kommt da hinten. Ja, <lacht> süß. Ja. Ähm, also ich finde es super schwierig, dass äh, die Drogenszene so super subkulturmäßig mhm. untereinander so verschwimmt. Ne? Mhm. Und dass ich mit 14 Jahren so völlig in so einer, so einer Szene drin war, nur noch die Leute kannte und es dann auch nichts mehr anderes für mich gibt. Also sozusagen... Ähm, dass durch die Illegalität, dass es halt so sich gegenseitig ja, dann das, so, das so kriminell so, direkt wird. Und auch ist immer im krasser anderen. wird, so weißt ja. du. Und auch dann halt solche Sachen passieren, so von wegen, da ist irgendeine Scheiße reingemischt oder dass es nicht richtig mhm. aufgeklärt ist, sondern, also wenn man solche Crystal-Dokus googelt, dann ist ja, das hat ja nichts mit der Realität ja, mehr zu ja. tun, so weißt du. Schon vielleicht, wenn du 20 Jahre Crystal konsumierst, siehst du vielleicht irgendwann so aus. Ja, genau. Aber wenn Aber auch genauso, wenn du Alkohol konsumierst, das das, das siehst du genauso ja, aus. Ja, ja de deine ja. Zellen sind doch. Ja. Äh, ...völlig äh, schön, könnte man sagen, also schön. eigentlich, eigentlich ja. wirklich, wirklich noch komplett weiß. Ich, ich, ich, ja. Jemand, der 30 Jahre Kaffee trinkt, der hat da bestimmt ja. eher, eher äh, schlechtere Zähne. Ja, und dadurch war halt für mich auch dieser, dieser Bezug zu den Dokus, war, hatte ja. kein Bezug zu dem den, den Menschen, war, genau. die ich geliebt habe und ja. der völlig normal für mich aussah. Ne? Und der war schon völlig abhängig. Ja. Und es ist halt dann keine Relation mehr. Ja. Ja. und Aber andererseits ja. habe ich auch... Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir legalisieren Heroin, mhm. habe ich halt auch wieder Angst, dass Menschen damit Geld machen, Werbung machen ja. und dass es halt dann ähnlich ist wie bei Alkohol, ja. dass es halt dann, überall kaufen kannst, ja. bei jeder scheiß Tankstelle kannst ja, du, ja, ja, du es genau. kaufen. Es ist halt völlig normal. Ja. So. und das finde ich halt auch. Ja. Das finde ich auch wieder. Das ist jeder auf jeden Fall scheiß nicht die Lösung. Sowas. Das finde ich auch nicht. Also ich sage sag das immer, es kommt dann auf der, auf den Grad der Legalisierung. Ja. Also ich würde es halt Legalisieren mit einem strikten Werbeverbot und vielleicht, dass es so etwas wie einen ja. Drogenführerschein gibt, so quasi, dass du nur in der Apotheke gehen kannst, wenn du so quasi dich genauestens aufgeklärt hast und genau weißt, was es ist. Ab 18 ja. und alles Jugendschutz. Was hast du jetzt noch Langzeitkonsequenzen? Wir haben gesagt, du hast auf jeden Fall keine äh, Meth-Szene, wie ja. man es aus den Bildern kennt, aber andere Langzeitkonsequenzen? Also, ich glaube schon, dass ähm, mein Suchtzentrum super ausgeprägt ist. Und äh, ist für mich super schwierig, ist, selbst wenn ich wollte, äh, Drogen zu konsumieren auf eine gesunde Art und Weise. Mhm. Also, Weil ich, ja. ich, hab, ich hatte einen Rückfall, äh, ich bin jetzt seit fünf Jahren äh, clean mhm. und ich hatte einen Rückfall jetzt zwar mhm. nicht mit Crystal, aber da bin ich auf Diffusion und hab halt, ich habe da Pilze genommen das erste mhm, Mal. Mhm. Und bin daraufhin habe ich mir we alles weggeballert. Also ich war eine Woche völlig drauf. Und da habe ich halt gemerkt, okay, bei mir. Wenn ich sobald ich irgendwas konsumiere, was irgendwie damit damals zu tun hat, ich habe mich nicht mehr mhm. unter Kontrolle, mhm. weil das zu sehr daran angedockt ist, weißt du? Ich habe da das, das schaltet zu aus. schnell meine. So, ja, wuhl, wuhl, wuhl, wuhl, genau. Ja. Mir, mir. Und <lacht> und ich habe halt auch äh, so in Stresssituationen habe ich äh, Suchtdruck und so mhm. weiter. Ne? Mhm, okay, ja, ähm, das, man verbindet da alles dann ja. direkt die Assoziation machen. Genau. Wenn ich jetzt was sehen würde, wäre alles gut. Ja. So, ja. Ähm, und ansonsten denke ich, also ich habe ja auch äh, Crystal geraucht, zwei Jahre ungefähr und ich denke meine Lunge ist auch äh, ein bisschen am Arsch, aber ich meine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer noch rauche so, mhm. ähm, genau, aber ansonsten, also so sichtlich habe ich jetzt keine größeren Schäden davon getragen, ja. Ja, okay, wie mir das jetzt gut, vielleicht gut, erwartet. Gut. Ja, ja also, genau. Äh, genau, du hast es vorher schon angeschnitten, du hast äh, Pilze genommen, ähm, wie... Könntest du da irgendwie so eine Unterscheidung treffen zwischen Pil Pilzen oder Psychedelika und den anderen Drogen so? Äh? Also, wo ich das erste Mal Pilze genommen habe, da war ich auf der Fusion im mhm. Safer Space mhm. und ich dachte, ich wäre ein Hund mhm. und habe mich da hingelegt und habe mit mir selber gekuschelt die ganze Nacht. Ja, vielleicht bist du ja auch ein Hund. Ja, wer weiß. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich hatte jetzt keine also optischen... also ich habe auch die ganze Zeit die Augen zu gehabt. Ich hatte wahrscheinlich... Also ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern. Ähm, und ich finde, von der Intensität war es schon äh, ähnlich wie Heroin. Mhm. Also so, es ist jetzt nicht, dass es weniger intensiv war. Ja, oder irgendwie das, also ja. Es war schon ein krasser Zustand, ja, aber ja. ganz anders. Ähm, aber ich war halt auch so voller Liebe und so mhm. voll Open, also open Mind. <lacht> also ich habe jetzt danach keinen Suchtdruck nach Pilzen gehabt. Also genau, ich, ja. okay. Also es ist... Also, das, eigentlich genau das versuche ich den Leuten immer zu vermitteln, weil... Ähm, weil wenn, wenn ich so Formulierungen verwende, dass Alkohol zum Beispiel durchschnittlich mehr Schaden anrichtet bei den Leuten als, als Pilze, dann denken die, da, da stellen die sich automatisch vor, dass Pilze nicht so intensiv sind oder sowas. Mhm. Aber, aber Pilze sind zwar vielleicht nicht so gefährlich, aber dafür, also ich denke, vielleicht sogar zu gewissen Grad intensiver als ja. die richtig krassen Drogen, weil du einfach nur völlig... Ja, aus ja, ja. dieser Welt bist du. Ja, so. ja, ja, ja. Und genau das ist auch der Grund, warum es auch teilweise ein bisschen nicht so gefährlich ist, weil, weil man halt dann nicht so einen Suchtdruck hat, weil, weil du die. Du, du kannst nicht im Alltag ja, auf jeden ja. Tag Pilze Ja, genau, oder? genau. Also, genau, dann noch zu anderen Drogen, du hast ja, bist ja runter runter von Meth, ähm, von Zigaretten noch nicht. Was runter? Also, ja. naja, also ich habe äh, in Zoo, ich war jetzt auf Therapie, habe ich dann irgendwie zwei Jahre oder so, habe ich nicht geraucht. Mhm. Dann bin ich in der Prüfungsphase wieder rückfällig geworden im Studium. Interessant, dass du, dass du ja. zwei Jahre runterkommen runterkommst, weil oft ist so, dass die alles schaffen und dann rauchen, versuchen eben viele. So, ja, ja doch. Kann man da auch Vergleiche ziehen, so aufhören, weil, weil es, ja. es gibt ja auch ähm, die diese... Vergleiche, das Rauchen, eigentlich was Sucht anbelangt, so eigentlich genauso krasser Struggle ja. ist wie ähm, die, die krassen Drogen, Heroin ja. und Meth. Kannst du dazu was sagen? Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich nie Drogen genommen hätte, äh, wie ich dann auf äh, den Kippenentzug äh, reagieren würde, weil ich, halt ich fühle mich so, als würde ich von allem entziehen. Also ich, wär, ich hab, war bei einem äh, Freund da, wo ich äh, von Kim entzogen habe und ich bin wirklich völlig ausgerastet. Ich habe rumgeheult und habe wow. hab, äh, mein Handy, ich habe mein Handy geschrottet obwohl ich eigentlich nicht so impulsiv wow. bin, ne? aber ja. ich habe mein Handy kaputt gemacht und ich war lange nicht mehr in solchen Zuständen und ich hätte mir auch niemanden vorstellen können, der das aushalten kann. Also äh, es war auf jeden Fall richtig krass auf jeden Fall und das war bei Crystal nicht so. Inter interessant, das ist interessant <lacht> so. Kannst du es dir erlauben, mal einen Schluck Bier zu trinken oder ist das, ist das zuerst tabu? Ähm, also, ich hab, also ich war ja zwei Jahre auf Therapie, in mhm. der Zeit habe ich sowieso nichts konsumiert, außer geraucht habe ich in der Zeit. Ähm, und danach äh, habe ich, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, Also so zwei Jahre habe ich auch keinen Alkohol getrunken, ähm, weil ich einfach so Schiss davor hatte, besoffen mhm. rückfällig zu werden mhm. und ich hatte halt wirklich, also bei mir mhm. hat noch diese, diese, Angst vor diesem Rückfall war so noch ganz nah mhm. an mir dran und ich habe auch mir selber auch nicht so getraut und ähm, aber dann äh, bin ich tatsächlich zur Drogenberatung und habe die gefragt, ob die mich begleiten können, äh, wieder anzufangen Alkohol zu trinken. I, what? Das ist crazy! <lacht> <lacht> <lacht> und dann, ja, und dann habe ich halt das halt, also ich hatte dann wöchentlich ein Gespräch mit denen und äh, dann habe ich halt das erste Mal Alkohol getrunken. Und ich hatte so Schiss davor, glaubst du mm -hmm. gar nicht. Ähm, genau. Und dann äh, ja. Und seitdem trinke ich wieder Alkohol. Mm -hmm. Und da gab es auch eine Phase, wo es halt äh, oder was heißt eine Phase? Also gab es ein paar Situationen, die absolut nicht gesund waren. komplett ähm, Abschluss. Und wo ich halt auch wieder gemerkt habe, okay, die Suchtstimme, also die ist halt wieder voll am mm -hmm. Start. Ne? Aber jetzt mittlerweile bin ich, äh, ja, fühle ich mich ja, wohl ja. so mit dem und fühle mich sicher. Wie schaut Feiern gehen bei dir jetzt aus? Du trinkst ein bisschen Alkohol. Ähm, das ist ja also das ist ziemlich unterschiedlich. Jetzt die letzte Zeit gehe ich gar nicht mehr feiern, aber mhm. ähm, ich habe gemerkt, also ich habe Manchmal habe ich Alkohol getrunken oder Energy, was weiß ich, und mhm. dann habe ich manchmal richtig geile Abende gehabt und dachte mir so, ja, genau ist, dass ich wieder Alkohol trinken kann mhm. und dass man das so, <lacht> so nutzen kann halt. Ne? Ja. Und an anderen, anderen Tagen dachte ich mir so, hey, wie bescheuert bist du eigentlich, dann bist du um 3 Uhr irgendwie fertig so, mhm. weil du einfach nur das verstärkt hast, wie du dich sowieso ja. schon fühlst. Ja. Und mittlerweile bin ich eigentlich, äh, bin, ich, bin ich lieber nicht dann feiern. Als, ah, interessant, das finde ich gut, das ist ja. doch ein vorbildlicher Ansatz. Also wir haben ja vorher schon gesagt, Leute müssen sich helfen lassen wollen, dass das Ding. Aber mm. nehmen wir an, wir haben hier Zuschauer, die schon im Schritt sind, yeah. die sich die, die Hilfe benötigen und, und yeah. das wollen. Und was ist da deine Empfehlung? So hast du einen Nummer 1 Tipp da, ähm, wo erkundigt man sich? Also das erstmal, das Problem ist, so Drogenberatungen sind super überlaufen. Mhm. Ähm, und damals, wir haben fünf. Also ich habe das ja mit meiner Mama zusammen gemacht. Mhm. Ich habe äh, also ich wollte mich umbringen, dann bin ich zu meiner Mama, hab ganz doll geheult und äh, habe mit ihr gesprochen. Und sie hat mir dann geholfen, die Drogenberatung die anzurufen. Und wir haben halt wirklich fünf Stellen angerufen und die haben uns alle abgewimmelt, so von wegen die haben keine Zeit. Irgendwie in zwei Monaten oder in zwei Wochen ist allein, allein zwei Wochen ist schon zu spät. Hm. Weil dann bist du schon wieder in einem ganz anderen Mindset. Ja, das Weil, ist irgendwie krass. Das ist, ja. das ist, das ist, ich meine. Das ist auch wieder so ein Grund, was so krass für eine Legalisierung oder, oder eine Entkriminalisierung oder oder halt, dass man nicht mehr so viel Aufwand in die Verfolgung von Konsumenten, ey, wenn, wenn fucking man, man man keine Plätze bei, bei einer Entzugsklinik kriegt, was ist denn da los? Ja. Und genau, meine Mama war da halt sehr hartnäckig und hat dann, äh, dann haben wir äh, eine Drogenberatung in Halle äh, dann klar gekriegt mhm. und dann war es halt so, das ist halt auch wieder so ein Ding. Man muss halt dann jede Woche dahin fahren und zeigen, dass man es will. Und allein den, den, äh, das Geld für den Zug zu haben, ist ja. Das ja, ist ja, das machst Das haben viele als Junkie, ja, der ja. keine Mama hat, die da mit ja, da hinfährt. Ne? Das ist hart. Ähm, oh, was war denn die Frage eigentlich? Was äh, ähm, einfach so Num Nummer 1-Tipp, ah, ja, genau. wie man sich entscheidet, zu welcher Einrichtung ja. man geht und, oder, oder so. Aber scheinbar ist das ähm, eine, ja. eine viel schwierigere Frage als gedacht. Ja. So. Also, was ich auf jeden Fall, ich würde sagen. Mir hat es super geholfen, jemanden zu haben, dem ich wichtig bin und der genau weiß, wie wichtig mhm. das jetzt ist, da dran zu bleiben. Mhm. Und mich aber gleichzeitig nicht unter Druck zu setzen, so von wegen, ja, wenn du da jetzt nicht mitkommst, bist du scheiße oder so. Sondern von wegen, äh, ich kümmere mich, ich sorge mich um dich und weißt du, und du bist es mir wert, dass ich mir, mir Zeit mhm. mit dir nehme, weißt du? Ja. Ähm, das hat mir super krass ja. geholfen und das, ähm, ja, dass man da hinfährt ja. und sich das erstmal anhört. So, ja. und dann muss man natürlich auch Glück haben, dass man auch eine Person trifft dort. Weil es hat ja auch oft mit, mit sozialen Kontakt zu tun, ob man der sich anvertraut oder nicht. Ähm, und falls da jetzt zum Beispiel jemand ist, der dir gar nichts taucht, dann sucht er halt eine andere Drogenberatung, so, mhm. weißt du? Also Error. <lacht> ja, man sollte das jetzt nicht so von wegen, ja, die die die verurteilen mich und ich fühle mich da scheiße, dann, dann hilft diese Hilfe nicht. Sondern es ist eigentlich, sind immer Personen die dir helfen und nicht mhm. diese Einrichtung oder was auch mhm. immer. Ne? Mhm. Ähm, es gibt sehr unterschiedliche, super unterschiedliche Therapieeinrichtungen. Mhm. Und ähm, also wo zum Beispiel, es gibt Einrichtungen, da gibt es äh, in der Station Stoff genauso wie im Knast. Weißt du, das ist, oder äh, dann verkaufen zum Beispiel die, die Heroinabhängigen, kriegen dann irgendein Medikament, verkaufen das an die anderen Klienten, mm -hmm. weißt du, damit die sich wieder wegstoffen können und so weiter. Mm. Und es liegt halt auch oh, einfach... Das ist dann ja, ja. Das war auch wieder drin im Game. <lacht> ja, und es ist halt super schwierig, wenn die Szene so aufeinander hockt, da irgendwie nicht wieder Szene entstehen zu lassen. Ja. Ne? Und da braucht man natürlich eine gute Einrichtung, die das gut hinkriegt, dass es wirklich Therapie läuft ja, und ja, nicht, nicht wie das ja. Zähne entsteht. Ähm. Und ja, ich kann die Heilstätte Sieben Zwerge empfehlen auf jeden Fall. Die mhm. ist am Bodensee und die ist auch mit die strengste, die man eigentlich machen kann. Unterstützt doch! <lacht> <Nee, schon. lacht> nee, ähm, und für mich war es auch super, äh, dass ich fünf Stunden oder ich weiß nicht wie lange ähm, entfernt war von dort zu Hause. Weil mhm. ich glaube, es ist gerade in der Anfangsphase es ist entscheidend, wenn du Suchtdruck kriegst, hast du kein Geld erstens, weil die nämlich das Geld angenommen haben und zweitens wusste ich auch gar nicht, wo solchen einen Stoff holen. Das ist sehr entscheidend in dem Moment, ne? Dann äh, da, äh, wirst du irgendwas promoten, dein Instagram oder sowas, dass die Leute dich da. Äh, wir haben eigentlich einen YouTube-Kanal. Einen YouTube-Kanal. <lacht> hast du ja gesagt, genau. Äh, checkt ihren YouTube-Kanal ja, aus. Ja, wir ähm, heißen die Schneewies. Mary willst sie vielleicht kurz vor die Cover kommen. <lacht> Das hier sind die Schneebies jetzt, oder was? Genau, ja. <lacht> die äh, Ja, keine Ahnung. Wir haben auch einen YouTube-Kanal und wir sprechen über verschiedene Sachen. Also mhm. Ich spreche halt über meine äh, Vergangenheit, mhm. du machst den Schwier über dein, du, <lacht> du sprichst über deine Zukunft. Dann check den Kanal aus. Äh, danke euch, dass ihr äh, mitgemacht habt. Und es gibt noch einen zweiten Teil, wo äh, wir Zuschauerfragen beantworten zum Thema Methsucht, Heroin, bla bla bla. Woo, woo, woo. Peace!